Guten Tag, wir sind Partner von HubSpot und ich stelle Ihnen heute die kostenlosen Tools vor, damit Sie ganz bequem erstmal in das System reinwachsen können und es ausprobieren können. Wir stehen natürlich jederzeit für Support zur Verfügung. Ich empfehle auf jeden Fall mal, mit diesem Modul zu starten und zu gucken, ob das für Sie eine Option ist und in der Zukunft Ihre digitalen, Büroaktivitäten und die Teams im Vertrieb und so weiter zu unterstützen. Sie haben alles auf einen Ort. Webseiten, Service, CMS, Operation Sales, wie Sie sehen, gibt es hier eine ganze Menge, die man nicht in verschiedenen, bei verschiedenen Anbietern suchen muss. Ähm, ja, ich würde sagen, Sie telefonieren mal mit uns oder melden sich über unsere Webseite. Na? Hier können Sie nochmal genau sehen, was hier von HubSpot angeboten wird und äh, es gibt natürlich noch Mitbewerber im CRM-System, die ihr digitales Büro unterstützen. Allerdings ähm, die Favoriten, jedenfalls im Moment, ist HubSpot und Salesforce. Und ich habe mich für HubSpot entschieden, weil es auch zu einzelnen Freelancern passt. Es ist also nicht so groß, dass man als Freelancer damit zu viel hat. Man kann es aber anpassen, wenn man wächst. Und das ist wunderbar. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir einen Termin machen, um das Ganze mal mit Ihnen zu besprechen.